Guten Tag, nur mal ganz kurz, ganz wenig Zeit möchte ich euch rauben, aber das finde ich ist es wert. Mit einer Tesla-Spule oder so einem Plasmaball. Irgendwelche Neonlampen betreiben und so, die man in der Hand hält. Oder ähm, auch. Ja, das sind ja alles Neonlampen, ne? das sind Neonklimlampen, die großen Röhren, das sind große Neonlampen, überall ist irgendwie ein Gas drin. Und wenn man LEDs ranhält, dann flackern die so ein bisschen wie die hier. Ne? Aber da gibt es ja jetzt die antiparallele Verschaltung der LEDs. Und dann werden die richtig hell. Vorausgesetzt man fast daran. Ja, damit kann man jetzt ordentlich Licht machen, meiner Meinung nach. Also wenn man hier Kontakt hat sozusagen, man kann das auch in der Hand halten ne, ja, nimmt es einfach in die Hand und dann spsp. also ich finde es cool ne? so hell habe ich es normal mit LEDs nie hingekriegt das sind jetzt ähm, drei LED Filaments in Reihe und dementsprechend auf der anderen Seite antiparallel die anderen drei dazu ja. wollte ich euch nicht vorenthalten frohes Fest dabei!